Mein bester Tipp, den Partner zur Mitarbeit zu bewegen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass man bei der Einladung zum Mitmachen bei der Beziehungsentwicklung vorgehen muss wie bei einer Partyeinladung. Es ergibt wenig Sinn, einen Metzger einzuladen mit dem Hinweis, dass es super veganes Essen geben wird. Genauso wie man mit Sicherheit eine Absage bekommt, wenn man seinen veganen Freund durch einen saftigen Schweinebraten zu kommen überreden will. Es gilt das Prinzip, what's in it for me? Also was habe ich davon? Wenn Sie also wollen, dass Ihr Partner mit Ihnen bereit ist, zu überlegen, welche Änderungen Sie sich in der Beziehung wünschen, muss Ihr Partner davon überzeugt sein, dass auch seine Wünsche bei dem Gespräch berücksichtigt werden. Keiner folgt einer Einladung, bei der er nur eine Standpauke zu erwarten hat. Je mehr Sie bereit sind, seine Schmerzen anzuhören, obwohl Sie Ihre schnellstens loswerden wollen, desto eher werden Sie tatsächlich einen aufmerksamen Zuhörer für Ihre Entlastung bekommen.